Hallo zusammen, hallo Freunde. So, das Bild ist jetzt getrocknet, das große Bild. Es hat jetzt circa eine Woche gedauert und hat mir natürlich auch Platz weggenommen, für andere Videos zu machen oder andere Bilder zu machen. Aber ich wollte es euch einfach nochmal zeigen, klar, wenn es getrocknet ist und was vielleicht auch noch zu beachten ist. Ihr habt etwas an Silikonflecken dann drin, vom Silikonöl. Bleibt nicht aus, aber ich mache das immer mit Isopropanol, das heißt 99,9% Alkohol. Und nehme einen Mikrofaserlappen oder Mikrofasertuch und mache das jetzt sauber vom Silikon. Also im Prinzip gerade wo ihr hier die Flecken habt, wo man reingetupft hat. Viele machen es auch mit dem Spülmittel oder sowas, ich mache es halt immer mit Isopropanol. Einfach leicht drüber wischen. Und Vorteil von diesem Isopropanol, er verdunstet halt auch schnell wieder. Einfach schauen, wo man was sieht. Meistens bei diesen Blumen dann. passiert auch nichts, wenn es getrocknet ist, also wenn es gut durchgetrocknet ist. Ich sage es trotzdem immer zur Sicherheit, ihr müsst immer aufpassen, wenn ihr an die Kanten reibt, da solltet ihr nicht zu lange und nicht zu fest reiben, weil da kann dann schon mal sein, an der dünnen Kante, dass sich eventuell Farbe mit ablöst, aber Das ist in der Regel dann auch ausreichend, wenn ihr noch einen Schlusslack drüber machen möchtet. Und das ist jetzt der nächste Schritt, was ich noch machen möchte, um das Bild im Wurzel fertig zu machen. Ihr seht vielleicht hier, ich habe noch ein paar Mosaiksteinchen reingemacht. Ja, ist ja ein Frauenbild. <lacht> Nein, passt aber, gefällt mir auch ganz gut. Okay. Schön trocknen lassen. Das ich jetzt dann nehme hier und zwar von Liquitex, das ist satan varnish Ich hoffe, ihr könnt es sehen vom Licht her. Also ist im Prinzip seidenmatt. Ich mag es nicht ganz glänzend, weil glänzend das spiegelt zu so arg dann. Habt ihr vielleicht auch schon mal festgestellt? Es gibt, äh, ich sag mal, Harz dass das glänzt zwar aber spiegelt nicht so aber diese lacke die spiegeln halt ihr solltet das in der regel also gut belüftet machen draußen machen nur bei uns regnet es jetzt natürlich auch die ganze zeit momentan und dadurch wird es jetzt doch wieder hier drin machen ähm, am besten ja, ich erkläre es euch dann wenn ich es mache ich schüttel erstmal kräftig und werde dann euch zeigen wie ich das ansprühe und natürlich wichtig wenn ihr das macht setzt wirklich eine Maske auf weil nicht nur weil es etwas unangenehm riecht sondern auch für eure Lunge also reichen keine normale Nasen Mund Masken sondern wirklich eine für Farben Okay. Ich schüttel jetzt mal kräftig, da braucht ihr nicht dabei sein Dann bis gleich! So Freunde, ihr seht, ich habe es noch mal ein bisschen angehoben ich habe jetzt fertig geschüttelt, Maske ist wichtig, ich mache immer im Prinzip eine dünne Schicht als erstes, fange mit den Rändern an und mache dann nochmal eine satte Schicht drauf, das ist dann vollkommen ausreichen und das trocknet eigentlich auch ziemlich schnell. Okay, Punkt ist der, vielleicht noch dazu zu sagen, ihr müsst es nicht unbedingt mit einem Schlusslack sprayen, weil Acryl bildet ja eigentlich eine wasserfeste Schicht schon von sich aus. Wer es lieber matt mag, kann es auch so lassen. Also es ist nicht immer Pflicht, äh, weiß nicht, manche sagen so, manche sagen so, aber ich habe auch ein paar Bilder, die ich unbehandelt gelassen habe und die sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt und sehen genauso gut aus. Vielleicht, wenn es in der Sonne ist, wegen dem UV-Schutz, sage ich jetzt mal und auch Staubschutz ist vielleicht schon besser, aber leicht glänzend, sage ich halt immer, Kommen die Farben immer noch ein bisschen besser raus wieder, also verstärkt wieder raus, wie wenn es matt ist weil ihr kennt das ja, wenn ihr die Bilder schön nass habt, dann glänzen die Farben richtig schön und dann bei matt wird es halt ein bisschen fader, sage ich jetzt mal darum ist es gar nicht schlecht, also ich fange jetzt einfach mal an und zeige es euch dann, damit ihr auch dabei seid der erste gang lasst es ein bisschen anziehen ähm, schaut immer dass ihr die spraydose nicht direkt so senkrecht haltet, sondern immer leicht ja, ich sag es mal diagonal so könnt ihr schlecht halten aber so funktioniert es einfach besser dann weil die spraydosen sind ja auch dafür ausgedacht dass man so sprüht und nicht so das ist ein bisschen das problem aber das funktioniert gut also ich muss auch sagen, das Spray ist recht angenehm, hier gibt es schlimmere Sprays. So ich habe jetzt auch noch nie über so Mosaiksteine gesprüht. Bin ich mal gespannt wie das rauskommt. Und ich habe jetzt ja so rumgesprüht und werde im Kreuzgang sprühen, das heißt jetzt mache ich dann die zweite Schicht dicker im Kreuzgang. Und dann reicht das schon. Also ihr müsst da nicht übertreiben. Ihr braucht da keine dicke Schicht drauf machen, sondern einfach nur, ich sage jetzt mal eine deckende Schicht gleichmäßig und dann reicht das. Okay. Also ja. Was ich noch sagen wollte, ihr könnt es ruhig noch ein bisschen mehr anziehen lassen. Ich mache es jetzt halt wegen dem Video, damit es auch euch nicht zu so langweilig wird und ein bisschen schneller geht. wieder blöde Kommentare kommen, muss ich einmal so sagen. Man soll immer 20-30 cm Abstand halten. Ich mache es halt anders. Ich bin es halt so gewöhnt. Okay. Okay. Freunde, das war's jetzt eigentlich schon, ich lasse es jetzt mal ein bisschen trocknen und nach einer Stunde, denke ich mal, hat sich das auch so gleichmäßig gelegt. Es ist natürlich nicht ganz trocken, aber so, dass ich es euch dann zeigen kann, wie es dann aussieht. Ihr müsst auch nicht ganz hundertprozentig genau sprühen, ich bin da ein bisschen penibel, klar, komme aus dem Beruf früher, aber das passt. Und ich mag halt keine Pinselstriche, ihr könnt auch gern streichen mit dem Glanzlack oder was. Aber ich finde, man sieht halt immer ein bisschen Pinselstriche und das ist nicht mein, mein Ding. Okay, Lass wir es ein bisschen trocknen und dann zeige ich euch es auch mal von Nahem fertig. Okay, bis gleich. So Freunde, jetzt zeige ich euch mal das Bild von Nahem. Ich will noch kurz noch mal was dazu zu sagen, also ich habe schon ziemlich viele Sprays ausprobiert und will jetzt keine Werbung von Liquitex machen, aber es funktioniert halt, es riecht nicht so stark. Ihr könnt auch mal eine dickere Schicht spritzen, eine dünnere, also ungleichmäßig und es legt sich trotzdem gleichmäßig dann beim Trocknen. Das ist ein riesen Vorteil und vor allem ihr seht hier eigentlich es glänzt. Aber durch dieses Seitenmatt, es spiegelt halt nicht. Das ist der wichtigste Punkt, finde ich halt. Also am besten Seitenmatt zu nehmen. Die bringt die Farben etwas besser raus. Aber ihr habt kein Bild, wenn ihr drauf schaut. Es hängt an der Wand und es spiegelt euch dann. Das bringt nichts. Okay. Habt ihr schon mal Schmetterling gesehen? Na naja ist natürlich auch Übungssache aber ich finde die Blumen sind halt wirklich genial gekommen und ich habe mir auch gedacht wenn ihr Lust habt mache ich noch ein Video mit diesen Blumen beziehungsweise allgemein mit den Zellen was man aus Zellen machen kann also die Nachbearbeitung von Zellen natürlich jede Blume ist nicht ganz optimal geworden Das war ja so ein Verlauf hier. Aber jetzt zum Beispiel, ihr könnt da wirklich schön nacharbeiten. Und ihr könnt spielen mit den Zellen. Da haben wir ja die Großen dann hier. Muss ich mal zurückgehen. Ja, Mosaiksteine. Ich mache das so, ich werde euch im Video bringen, was man mit Zellen alles anstellen kann. Und ihr seht jetzt natürlich auch hier, ich hoffe, ihr seht es gut, ja, vom Licht her. Jetzt sieht man natürlich erst wieder das Kupfer und das Silber. Jetzt habe ich schon reingelangt, ist noch nicht hundertprozentig trocken. <lacht> Aber wie dann die Farben, wenn es trocknet, wieder rauskommen. Da haben wir noch auch noch ein Dezentes Und da habe ich auch wieder die Steinchen reingelegt Hier haben wir ja eigentlich diesen normalen Verlauf Also ohne dass ich was dazu getan habe Und da kommen jetzt auch wieder zu diesen Blumen Also man kann dann schon super schöne Effekte rausholen. Ist natürlich wie alles Übungssache. Hier jetzt im weißen Hintergrund. Da haben wir noch ein paar dezente. Okay. Gut. Jetzt habt ihr das Bild auch mal trocken gesehen. Und ihr seht, wie gesagt, die Farben kommen halt nochmal besser raus wenn es glänzt und jetzt seht ihr auch den unterschied natürlich wie kräftig die Farben damit rauskommen, wenn das Bild getrocknet ist und dieser Vinylkleber transparent abgetrocknet ist Okay, dann hoffe ich euch hat es gefallen jetzt haben wir die Fertigstellung vom Bild ich kann euch vielleicht auch unten zeigen ich hoffe ihr sieht es etwas da ist natürlich etwas dunkel aber ich habe das klebeband abgemacht schon und habe natürlich schönen weißen hintergrund unten auch auch ganz wichtig wenn ihr mal ein, eine auftragsarbeit macht immer abkleben weil nicht dass dann doch irgendwann mal farbe an der wand hängen bleibt und sieht einfach sauber aus okay ich hoffe euch hat es gefallen. Das oder die Bilderstellung kam mir ja recht gut an. Und natürlich größere Bilder sind immer etwas aufwendiger, aber ich finde es lohnt sich. Okay, ich wünsche euch was, macht's gut, bleibt gesund und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye!